Grüß euch und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Hallo. Servus. Servus, grüß euch. Ähm, ja, bis jetzt danke mir fürs Feedback, großartig. Wie schaut es bei dir aus? Super. Zufrieden bis jetzt? Ganz viele Leute reden uns an. Ah gut. Heute schon. <lacht> Aber wir dürfen weitermachen. Gut, dann gehen wir zusammen. Genau. Ich habe jetzt so einen Verdacht, was dir am Montag gefallen hat. Es liegt nicht an mir. Unsere Fans haben das schon geschrieben, die schreiben schon unten in die Videos rein, hey, hast du schon gesehen, am Montag? Prall und weich. Ich kann nichts dafür. Ich weiß nicht, was für einen Ruf ihr mir übergibt da ja? Das ist ein bisschen bedenklich, aber ich finde es cool. Es wird nämlich voll abfärben auf die, die seriöse Menschen. Ich muss wahrscheinlich in ein Zeugenschutzprogramm. <lacht> das glaube ich auch. Okay, aber um was geht's um die Sexpuppe, um die Fanny? Die Fanny ist so also eine künstliche Puppe. Es färbt ab. Weißt tut mir leid. Und die in einem Freudenhaus jetzt äh, ihre Freuden verteilt. Ich habe mir das einmal seriös überlegt, und so einen durch den Kopf gehen lassen, was die Fanny so ist. Vor oder a... Nein, 90. Nein, nein, Okay. Also so, also... Das ist nicht barrierefrei, wenn ich jetzt schaue. Mhm. <lacht> um, anyway, ich glaube, dass die Funny generell nicht barrierefrei ist. Ne? Hm? Naja, sie wäre sie zwar nicht jetzt so, wenn man es anpacken kann, so, aber aus der 4-1, da muss schon eine kooperative Liebe stattfinden, glaube ich. Oder so sie gibt es halt, und diese Funny, die ist halt, äh, hm, wenig proaktiv. Ja das, ja, das kann sein. Hast du auch gelesen, dass die glauben, dass wir uns daran gewinnen werden? Ja. Ich weiß vor, was da gestanden ist. Ja. Aber wir hätten uns an Bankomaten anstelle von Bankangestellten auch gewöhnt. Ja. <lacht> Gewagt, auf ein Vergleich. Hm. Ich stecke die Karten. Es wäre aber auch komisch, in, in, in Bankangestellten die Karten gell? Ich glaube, wir sollten zur nächsten Meldung. Danke. Rauchen ist ungesund. Verzeihen wir was Neues. Rio, ja, aber die heute schreibt's. Das ist gut. Frau wollte Zigaretten. Unterarm gebrochen. Hat die Glas gemacht? Nein. Und da kann ich falsch, so aufhören, <lacht> so schwer. Nein, so schwer sind sie nicht. Okay. Ich rauche nicht, was der war, ist. Ja. Ungesund. Also die Geschichte dahinter ist, es gab eine Streiterei auf Achso, Ach so, und da hat einer verbrochen. Ja. Auf. Länger ein Schick. Ja. In was für einer Fucking-Welt leben wir, bald? Du, am Dienstag ist es schon wieder drinnen gestanden. Was Zwerger klingt dran an. Ja, Attacke auf Wienerin bei Zigarettenautomat. Ich glaube, die sollten diese äh, Rauchen gefährdet ihre äh, Gesundheit dicker uh, vergrößern da drauf. He? Unbedingt. Das ist ja ein real threat. Ja, ich bin froh, dass es äh, weniger bedrohliche Geschichten gibt. Und manche Bedrohungen einfach auch schon vorzeitig abgewendet werden. Da haben sie nämlich so um die 160 äh, intellektuelle äh, Menschen zusammen da und haben sich Gedanken gemacht zum Thema Killerroboter. Was ist ein Killerroboter? Was ist ein Killerroboter? Terminator, so, Skynet, okay. intelligente Maschinen, die töten. Gibt sowas schon. Es wird dran gebastelt. Okay. Und ähm, jetzt haben sie sich heute halt aber ein paar Future-Thinker zusammen da, und haben gemeint, die sollten diese Forschung einstellen. Mhm. Weil sonst kommen die Roboter so wie in Film und machen uns zu Ende. Und was ist jetzt an der Nachricht das Positive? Das Positive ist, dass wir sicher sein. Wirklich? Weil die UNO hat bereits angekündigt, sich dieser Problematik anzunehmen. Na dann, alles geklärt. Alles geklärt, die UNO wird uns retten. Gott sei Dank. Noch ein Glück ja. Ich weiß nicht, ob ich ein John Connor war. Du hast gehört, der SPÖ-Wahlkampf kommt jetzt doch auf Tour. <lacht> er ist in voller Fahrt, oder? Voller Wäsch. <lacht> ist da ein 47-Jähriger bei dem SPÖ-Treffpunkt mit dem Auto in die Backkolonie hineingeduscht. Wissen wir, ob es ein Terroranschlag war? Ich glaube, der war ein Absorfen. Also guter Österreicher. Ansonsten. Vielleicht wäre es deswegen in der gleichen Ausgabe. Vielleicht ist aber auch gerade von einem Wahlkampf festgekommen. Mit Trabbespillern. Dann ist er fast ja ein Selbstmordanschlag. <lacht> du, das tut mir leid, ob ich muss nur mit drauf zu sprechen kommen. Ich hab's befürchtet. Die Fanny. Wusste ich. Die Fanny. Es ist so ein Boomerang. Eine Never Ending Story. Jetzt haben es die Engländer, Amerikaner, Japaner, und Chinesen, alle stellen sie auf diese Gummipuppen zum Vögel. Mhm. Und ja, ich habe sie ist nicht barrierefrei, aber ich nur eine Gedanken gemacht. Wenn es so oft in der Zeitung ist, muss man ihr auch Gedanklich ein paar Minuten spendieren. Na sicher, weil sonst hätten sie ja die Redakteurinnen und Redakteure mit öfter braucht. Da genau. muss was dran sein. Genau. Mir habe jetzt überlegt, so. Einfach einmal, durchexerziert. Diese Puppe ist im Laufhaus. Okay? Männer gehen hin, kaufen sie, vögeln sie, gehen sie wieder ab, kommt der nächste. Mhm. Abgesehen davon, dass sie 20 Euro mehr kostet, als eine echte Frau, die mit tut. Das ist eigentlich krass. Das ist ja mal ziemlich krass. Aber überlegt dir das einmal. Diese Puppen nimmt praktisch quasi mit Sicherheit der ein oder anderen echten Frau und Freier weg. Mhm. Erstens. Zweitens, die Puppen, die muss ich jetzt mal groß hören. Mhm. Das ist ja auch voll krassig. Schau dir vor, wer, wer wascht die? Mhm. Und wie sauber macht sie das wirklich? Mhm. Die echten Frauen, die haben ja Eigeninteresse, damit sie wieder sauber sind. Ich glaube, den Gedanken sollten wir jetzt nicht vertiefen. Du bist ja aber der Fleischtiger, oder? Ja, eindeutig. Eindeutig, gut. Du ja auch? Die Geschichte, na, ich bin ja Vegetarier. Du bist Vegetarier. Aber ich bin keiner von den Militanten. Also, du bist der Mensch. Obwohl es Fleisch ist, also ist okay. Ich sehe es genauso. <lacht> gut, die Arme anscheinend auch. Mhm. Ihr habt nämlich ein Kinderbuch in Auftrag gegeben. Also, ein Kinderbuch, wo den Kindern nahegebracht werden soll, dass Fleisch gut ist. Und, ähm, ist ja okay, oder? Du! Ist okay! Nur was ich dann komisch gefunden habe, man muss dazu sagen, dieses äh, Buch wurde wieder eingestampft. Weil die Idee wirklich sehr idiotisch war. Da ist zum Beispiel äh, in, dem, in, dem, in dem Kinderbuch drin gestanden, hm, aber ich muss an meine Zukunft denken. Auf mich warten schon die besten Spezialisten. Sie arbeiten mit mir, damit ich ein Schnitzelstar werde. Ein Krottelettwunder. Wunder. Das ist die kleine Sau, die das sagt. So die Kinder. Und ein mega über drüber Filet. Mhm. Und weißt du, warum ich das tue? Um dich glücklich zu machen. Mhm. Emma, ich als Vegetarier wie ich wissen, wie die Lebensgeschichte von meinen Kichererbsen? Na. <lacht> Nein. Nein, also gut, dass das ja gestampft war. Das ja. Hast du mir was Gescheites gefunden? Gescheit ist halt fraglich. <lacht> ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal bei diesen Plakaten der Parteien versteht man eigentlich nicht, was die meinen. Die Neos treiben sie auf die Spitze. Die plakatieren in Spiegelschrift. Genau, richtig, genau. Okay. genau. Und wenn du es dann doch lesen kannst, schnell eigentlich nur drauf lesen können. <lacht> also ich glaube, die wollen einfach die, die Zeit erhöhen, mit der sie die Zeit, die die Leute investieren, um das Ding anzuschauen. Weil sie versuchen herauszufinden, was es heißt. Aber ob das die Leute dazu bewegt, das werden für sie, ist auch eine andere Geschichte. Wir werden es wissen, am 16. Oktober, wenn es vorbei war. Genau. Das war keine Wahlwerbung, oder? Nein. Oder Empfehlung. Nein. So wir auch nichts. Ja, und jetzt ist der Freitag. Was haben wir am Freitag gehabt? Am Freitag, ja. Also folgendes. Ich habe am Freitag Besuch gekriegt. Und dann eine Freundin aus Oberösterreich. Cool. Ich habe ich besucht. Zugriff gekommen. Wir haben einen netten Tag verbracht. Mhm. Ich habe sie so am Abend dann, wieder zum Bahnhof gebracht, den Bahnsteig, Zug einsteigen, Du bist ein Gentleman in der Schule. Absolut, absolut. Sicht sieht man an. Und wie ich dann wieder umgekehrt habe, und wieder heimfahren wollte, habe ich sofort am Bahnsteig mein Mantra begonnen. Und das halt lautet wie? Holti checken, Holti checken, Holti checken, checken. Verantwortungsbewusst. Ja, voll. Super. Hey, ich erkläre mir schon dass ich gedeppert war. Weil ich da hingefahren bin, und ich habe mich so vor mir hingekriegt, also, Holti checken, heute checken, Holti checken, heute checken. Also, vorher, da mit zum Lift, der ewig lang Lift Audi, ja. Ich verfiere, bis zum, zum Lift, zu so u und, und dann, mit dem depperten Sicherheitsprogramm der Wiener Linie. Die haben wir da jetzt diese Straßenmusiker. In der Passage drüben. Ja, genau. Ja, super ist das. Super. Wirklich super. Da steht dieses reizende Swing-Geschöpf. Ja. Geizchen, rote Lippen. Swing zitieren, aber. Wir können uns uns vorstellen. Und sie hat mich. Ja? gefasst. Wir gestellt ein. müssen. Und habe dann zugeschaut. Nach zwei Stunden, was hast du gemacht? Ich Bin heimgefahren. Okay. Mit Swinging. Schön. Und im Herzen. Cool. Und wie ich dann so am Abend schlafe immer nur. Mit Swinging. Ja. Ist noch geschossen. Was? Du hast keine mitgenommen? Sie hat so schön geswingt. Was macht mich? Es war schön, die Woche. Was soll's, leid? Ich hoffe, ihr habt am Freitag die Zeitung gelesen. Und wisst ihr was? ihr uns in die Kommentare bitte die wichtigsten Schlagzeilen des Freitags schreiben. Weil im Grunde würde es mich interessieren. Aber es ist einfach irgendwie Live-Fest Es It's a bitch. Ja. Und sie war echt lieb. Aber es war es wert, oder? Deswegen immer noch. Ja, super! Du, nächste Woche. Ja, wird schwierig. Wird schwierig. Du bist weg. Ja, in Games. Das heißt, äh. Machen wir es doch mit die Großen. Was? Best-of! Wir haben 3 Episoden Zeit für Best-of, das reicht. Nächste Woche gibt's ein kleines Best-of. Drei Episoden Platz 1 Revue. Ihr könnt euch drauf freuen. Bis dann. Ciao.